Christian Kassim Schmeier, Paterakor, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ähm, lass mir gerne ein Like da, ein Abo oder auch eine Kanalmitgliedschaft. Das hilft immer dem Algorithmus ganz nice. Und meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de. Es lohnt sich auch gerade sehr, mein Newsletter mal zu abonnieren. Und heute haben wir mal wieder eine Mail. Es geht da um eine Trennung nach einer langjährigen Beziehung mit Kindern und so. Und die Fragestellerin, ja... Kämpft mit Schuldgefühlen, obwohl sie die Beziehung eigentlich destruktiv fand. Und ja, schau mal rein. Lieber Christian, ich bin ein großer Fan deiner Videos. Sie haben mir, glaube ich, echt geholfen, Muster mir zu erkennen und ich merke, wie ich mich weiterentwickle. Äh, zu mir in den 40ern guter Job. Äh, zwei Kinder im Grundschulalter und seit fast drei Jahren von meinem Mann und Vater meiner Kinder getrennt. Äh, ich habe mich getrennt wegen wiederholten Fremdgehens. Da seht die Kinder am Wochenende. Ich bin. Sonst allein in charge. Das ist mein Problem. Ich war bis vor kurzem in einer neuen Beziehung, die wohl ziemlich toxisch waren. Es waren die klassischen Phasen von Love-Bombing, Fast-Forwarding über Kritik, immer wieder Schweigebehandlung. Wenn du diese Begriffe nicht kennst, auch alles in meinem Modul 1 mit drin. Ähm, Mega Kontrolle bis zum Nachstellen und dann der Abschluss, natürlich alles mehrfach im Off-Modus. Versöhnung zwischen uns waren durch Schuldumkehr und Versöhnungs Bunga bunga geprägt. Wahrscheinlich ein echter Klassiker, alle Freunde und die Familie mochten ihn nicht. Der Abschluss erfolgte, als ich komplett am Boden war. Das Ganze ging über ein Jahr. Ich fühle mich psychisch und physisch nicht gut. Ähm, ja, sehr erschöpft aber auch mit meiner Ärztin darüber gesprochen. Zum Ende der Beziehung kam es, das muss ich zugeben, durch ein doofes Verhalten von mir, äh, mit dem ich ihn verletzt habe. Es ging um eine geplante Reise, die ich dann irgendwie selber durchkreuzt habe, ohne es mit ihm abzusprechen. Uh, dafür habe ich mich bei ihm auch entschuldigt. Er hat daraufhin die Beziehung beendet, nach, nachdem er zwei Wochen lang nicht mit mir gesprochen hatte. Aus seiner Sicht war ich es, die zwei Wochen nicht mit ihm gesprochen hat. Das versteht sich an dieser Stelle von selbst. Uh, nun zu meiner Frage. Ich erkenne alle meine alten Muster wieder. Mein Verstand sagt mir, dass ich froh sein sollte, dass es vorbei ist. Ich bin aber hin- und her gerissen zwischen schlechtem Gewissen, Schuldgefühl aber gleichzeitig auch so wütend über sein Verhalten und auf mich, dass ich nicht viel früher ausgestiegen bin. Ja, gut, du hast ja jetzt, also du schreibst ja relativ wenig jetzt über die Beziehung. Also wer hat jetzt was von diesen Sachen gemacht? Ich Vermute mal, ist zum eins, dein Partner hat das gemacht. Das ist natürlich so, wenn man ob jetzt Minuspol Pluspol. Also du siehst dich wahrscheinlich als Pluspol nehme ich mal an. Wenn man als Pluspol in so einer toxischen Beziehung ist, ähm, ja, geht man selber, man geht selber vor die Hunde, man wird selber, ja, wie soll ich mal sagen, immer ähm, anfälliger, immer gestresster, immer dünnhäutiger. Ähm, man verliert selber immer mehr die Mitte und fängt dann an, selber fängt selber an, Sachen zu machen, die nicht optimal sind, weil man so getriggert, gestresst ist und das ist auch keine, da kann man jetzt auch nicht dem anderen die Schuld geben, muss man schon selber für Verantwortung übernehmen, aber das ist eben Teil dieser so einer Beziehung, wo man auch nicht drin sein sollte, so, ne, jetzt kann dann, wenn ich das so richtig verstehe, hat er eigentlich mehr Sachen gemacht aus deiner Sicht, du hast jetzt auch irgendwas beigetragen und äh, machst dich jetzt äh, fertig dafür, aber ja, da, da das sind natürlich Sachen, die müsste man, kann ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich keine Glaspool, ähm, wenn du das Gefühl hast, es triggert dich total an und löst irgendwelche Gefühle aus, die du gar nicht nachvollziehen kannst. Ähm, ja, ist natürlich, du hast ja auch, später schreibst du nochmal, dass du äh, Herzrasen und also so heftige emotionale Sensationen hast, ja, kann man natürlich auch, weil ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in Richtung konkreter Diagnosen geht, muss ja deine Ärztin sagen, dann aber macht, kann natürlich auch eine Therapie Sinn machen, um zu gucken, ob das jetzt irgendwas Anträger dass du vielleicht als Kind schon immer ganz schön Schuldgefühle gehabt hast, weiß ich jetzt nicht, aber häufig übernimmt man als Pluspol. Zu viel Verantwortung, ne? Man macht sich selber einen Kopf, während sich der andere, das ich immer so der Klassiker, du machst den riesen Kopf, während der andere sich überhaupt keinen Kopf macht. So. Und einfach, weiß ich nicht, äh, vielleicht egoistisch ein Ding macht und dann meldet er sich eben zwei Wochen nicht und damit eben äh, Schluss gemacht oder dies oder jenes. Und, äh, und das ist schon so typisch Pluspol, dass man sich äh, total fertig macht, weil du jetzt auch irgendwas gemacht hast aber allein schon diese Haltung ist sehr pluspolig. Ne? Also wie gesagt, es geht immer darum, mehr in die Mitte zu kommen und in die Mitte kommen heißt auch, dass, dass man sich das eine oder andere ein Stück weit vom Minuspol ab, abguckt, nämlich dieses ja, an sich abtropfen lassen, sich nicht so in Frage stellen, mal an sich denken, nicht immer an die anderen, einfach mal machen, äh, das könntest du dir quasi, ob du es jetzt von ihm abguckst oder nicht, ist ja egal, aber das wäre für dich, glaube ich, wichtig. Äh, das ist quasi genau das Gegenteilprogramm Programm zu dem, was du jetzt machst. Dass du halt sagst, natürlich äh, ist ja, das in Ordnung und der habe ich mich eben zwar auch nicht gemeldet und der hat sich auch nicht gemeldet oder ja, habe ich eben diesen Urlaub durchkreuzt, ja, war scheiße, aber er hat auch tausend Sachen gemacht, die scheiße sind. Also das wäre wahrscheinlich eine konstruktivere Haltung, sich das auch zu verzeihen, dass man selber ins, ins Schlingern kommt in solche Beziehungen. Und äh, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt die Schuld aufzuteilen. Das bringt dann sowieso nicht weiter, sondern es geht aus meiner Sicht geht's darum zu sagen, hey, das war eine dysfunktionale, toxische Beziehung. Wir haben uns beide nicht gut getan. Zumindest er mir nicht. Und äh, ja, wir haben vielleicht beide irgendwas gemacht, aber das müssen wir jetzt nicht aufrechnen, weil das führt sowieso sowieso das führt zu keinem anderen Ergebnis. Also selbst wenn du jetzt, äh, wenn da jetzt irgendein Schiedsrichter kommt und sagst so, das ist deine Schuld, das ist die Schuld deines Partners und hier ist dein Haufen, da ist sein Haufen. Ja, ändert nichts an der Beziehung, wie sie war, dass sie nicht gut getan hat. Und äh, dass sie Anteile erhalten, also <lacht> dysfunktionale Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster enthalten hat, daran ändert sich ja nichts. Ja, dann hast du eben auch an irgendwas Schuld. Ja, und was ist? <lacht> also, dass, ähm, ich plädiere ja immer, also das werde ich auch in meinen neuen, also diesen Glückskursen, die ich da mache, wenn, ich das auch, wenn wir das auch weiter verfolgen, für so eine findest ähm, du unter diesem Mentalheld-Programm da auf meiner Webseite, für so eine Werteorientierung. Werteorientiert seine die eigenen Werte, nicht irgendwelche abstrakten Werte und sich darauf zu fokussieren und dieses ganze Rauschen, dieses ganze Radio, was da im Kopf läuft, auch einfach durchlaufen zu lassen. Ne? Ja, dann sagt dir eben eine innere Stimme, ja, du warst schuld da dran, aber das kann, können ja auch gut so Eltern- Introjekte sein, ist auch egal, aber ja, dann sagt das eben eine Stimme und du sagst, ja, und du aber von deinem Handeln denn Ich sagst: Ja, drauf geschissen, war eine scheiß Beziehung, hat mich gut getan, musste beendet werden, fertig. ist uninteressant, wer jetzt welche Schuld an was hatte. Hat dich, war on-off, hat nicht gepasst, nicht kompatibel, fertig. Next. Und mal überlegen, warum, davor war ja scheinbar auch äh, wiederholtes Fremdgehen äh, vom Mann, weil er ist ja auch nicht so toll. Also, warum stehst du auf solche Partner? Wie hängt das mit deinem Leben zusammen? Da kann natürlich auch Modul 1 äh, vielleicht Antworten liefern und ähm, ja, Liebeschip umprogrammieren, Beuteschema ändern, aber what's dann ist dann. Also, die Beziehung ist jetzt so gelaufen, On-off, nicht kompatibel, next. Also das ist, was ich euch rate, das Ganze drüber nachkübeln. Ich weiß, das gehört, gehört wirklich total zum Pluspoler, zu dieses ewige drüber nachkübeln. Was wäre denn gewesen, wenn ich das gemacht hätte? Ja, wäre trotzdem auseinandergegangen. Was wäre denn gewesen, wenn ich... Äh, wenn ich nicht diesen Urlaub durchkreuzt hätte? Ja, wäre es vielleicht zwei Wochen später zu Ende gegangen. Ja, also vielleicht hast du ja auch unbewusst, weiß ich jetzt nicht, das durchkreuzt, um es einfach zu Ende zu bringen. Irgendwie ne? kann auch sein. Also ich würde das mehr von hinten rausdenken, zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, ist vorbei. Also ich bin ja, wisst ihr vielleicht, ich bin kein großer Fan der Vergangenheitsarbeit. Abgehakt, er hat seine Chance gehabt. Äh, Mund abwischen, natürlich schon analysieren, was ist da passiert? Warum, warum verdammt nochmal stehe ich da so drauf? Der hat seine Chance gehabt. Ähm, der ist raus, nächste. Ja. Aber irgendwie hilft mir das zumindest im Moment nicht weiter. Ja, ich, weil du, du kriegst diese Gedanken, du kriegst die nicht wegdiskutiert. Ja, also dann, dann deswegen es manchmal ignorieren, das, also ist meine Meinung, ignorieren manchmal besser, als dieses immer wieder diskutieren mit diesen, ah, oh, ich habe so Schuldgefühle, ja, aber, ich meine, du bist ein Mensch, jeder Mensch macht Sachen, die er im Nachhinein nicht so optimal findet, in, in solchen Beziehungen sowieso. Und klar kann man sich für die Zukunft jetzt mitnehmen, das ist ja auch immer wieder mein Rat, die eigene Spielfläche sauber zu halten, um genau solche Situationen zu vermeiden, dass man sich selber fertig macht wegen dieser einen Sache, die man selber falsch gemacht hat. Aber ja, wozu? Er hat dir nicht gut getan. Spielt keine Rolle, ne? Und <lacht> wenn du es nicht abgestellt kriegst, ja dann hast du immer noch die Möglichkeit, es zu ignorieren so, ne? und einfach zu sagen, ja, dann oder kannst auch sagen, ja, hatte ich eben Schuld, aber trotzdem will ich nicht mehr in dieser Beziehung sein. Und dann kommt, wenn eine liebessüchtige innere Stimme kommt, ne, aber es war eine ganz tolle Beziehung, und dann nee, war toxisch, shitlist machen, dadadada, da, da, da, da, Bänder drin, ähm, null Kontakt, abhaken, weiter, ganz... Trocken, ihr wisst ja, mein Programm ist nicht sehr gefühlsduselig, ganz trocken, weitermachen. Ne? Äh, ich habe ja auch meinen Beitrag zum Schalten in der Beziehung be beigetragen. Ja, und ihr wart nicht, deswegen ist eigentlich, ich glaube, wir analysieren das hier immer, aber eigentlich muss man einfach sagen, wir waren nicht kompatibel. Wir waren nicht kompatibel. Es ist, ja, du hast auch einen Teil. Ja, ist ja auch in diesem 12-Schritte-Programm von äh, Sex and Love Addicts Anonymous, ja, da gibt es eine Stufe, da beschäftigt man sich mit seinen eigenen Fehlern. Ist ja auch richtig so, ne? Also nicht nur äh, so, die man insgesamt im Fehler gemacht hat, im Leben gemacht hat. Ja. Trotzdem heißt das nicht, dass man jetzt über eine vergangene Beziehung nachdenken müsste, ne? Also, ja, äh, also, also jetzt nachdenken schon im Sinne von, ich versuche daraus zu lernen, ich versuche meine Rolle zu analysieren, ich versuche es nächstes mal besser zu machen aber so analysieren in dem Sinne von äh, ich sag's jetzt mal, ein bisschen flapsig, jetzt ähm, oh, hätte ich statt Vanilleeis lieber Erdbeereis nehmen sollen, das bringt nichts, ne? Ich weiß es ist jetzt, ich weiß, die geht schlecht damit, aber ja, ich will nur sagen, das es, es, es, es ist sinnlos. Es führt zu nichts. Ne? Also mit Abstand, äh, wenn man so wirklich losgelassen hat aus dieser Liebessuche raus, ist dann putzeln putzt einem sowieso ganz viel. Antworten zu, da musst du dir gar keine Mühe mehr für geben, dann, dann siehst du, also wenn du erstmal raus bist aus dieser, nicht mehr Teil dieses Zyklus bist, dann siehst du deine Rolle, seine Rolle, kannst dann mit, mit einer gewissen Wohlwollen drauf gucken, auf dich, auf ihn, aber du bist natürlich auch ein bisschen streng mit dir, ne? also ja, vielleicht hast du auch irgendwas falsch gemacht, ja, verzeih dir das, ne? verzeih ihm, verzeih dir und dann geht's Leben weiter. Ne? Also das heißt natürlich, verzeihen heißt es nicht, dass du wieder Kontakt aufnehmen solltest, ne? Ähm ich stelle mir mein inneres Kind dann immer bildlich heulend auf der Kellertreppe sitzend vor und stelle mir vor, wie mein Erwachsenes sich zu ihm runtergeht und es in einem und tröstet. Ja, ist doch ein äh, schönes Bild. Ähm Aber gut, ach nee, das hilft dir momentan auch nicht viel weiter. Ja, gut, ich weil, es ist ja auch nur ein Bild mit diesem inneren Kind. Ne? Also, das ist, auch das ist Krücke, irgendwie so, ne, aber wenn dir das momentan nicht weiterhilft, dann lass es doch, ne, und dann fokussiere dich lieber auf so Sachen wie Nullkontakt, ähm, Ablenkung, also was alles, was bei mir im Modul 0 ist, ähm, ja, wie gesagt, wenn's, wenn es wenn sehr emotional so schlecht geht, vielleicht in irgendeine Form von Behandlung vor Ort zu gehen oder äh, ein Gesprächsangebot und dann geht's weiter, ne. Äh, ich verfolge gerne alte Muster, beide Eltern, ähm, Alkoholiker, ja. Also es sind doch mehr Sachen, ich will euch da jetzt nicht anträgern. Ähm, ja, vielleicht ist das wirklich mal dann Zeit, auch mal, ja, sich mal unter das Psychomesser zu legen. Also sprich auf die Couch, äh, die es ja nicht mehr gibt, aber in der Regel. Ähm, gibt es denn nichts, was man gegen diese so Schuldgefühle tun kann, außer sich alles bewusst machen mit Shitlist? inneren Kind und so weiter. Ja, also es fühlt sich, ich vermute mal, dass du so im aktuellen Liebeskummer bist, der fühlt sich einfach scheiße an. Ne? Und deswegen bin ich ja auch ein großer Fan von ähm, Ablenkung, also gerade die ersten Wochen sinnlose Serien gucken, weil äh, wir haben da oben im Kopf, haben wir nur so einen C64-Prozessor so, ne? und der kann nur so und so viel verarbeiten. Und wenn du den fütterst mit äh, Mickey Mouse-Serien oder ich weiß nicht was, in der Zeit kannst du nicht Schuldgefühle haben und ähm, nachgrübeln und ich weiß nicht was. Also ich würde mich wirklich ablenken mal, bis, bis zuerst erstmal, weil das ist glaube ich schon noch so Entzug, aktiver Liebeskummer. Ähm, und ich würde, also du machst so einen Fehler, den, den wir fast alle machen, also Fehler in Anführungsstrichen, dass du diese Gefühle, die du hast, die die, ja, da muss man vielleicht durch, die zu fühlen irgendwie so. ne, Ah, Schuldgefühl, okay. Ähm, du fügst jetzt aber noch Gedanken hinzu. Ich meine auch, dass Eckart Tolle das immer sagen wird. Also du fügst jetzt noch Gedanken hinzu. Und indem du zu diesen Gefühlen Gedanken hinzufügst, verklebst du das Ganze. Und dann wird es so fester irgendwie. Ne? Es wäre besser, einfach zu sagen, Ah, ich habe jetzt Schuldgefühle. Ja, aber das Leben geht weiter. Trotzdem war die Beziehung scheiße. und oft nicht kompatibel, vorbei, äh, ja... Und da sozusagen diese, dieses Gefühl nicht noch zu verkleben mit Gedanken, so. Das wäre so mein Rat. In diesem Sinne, macht die folgende Kurse und wir sehen uns bald wieder.